Angelou Kelly, traurige Beichte über seine Gesundheit. Die Kelly-Familie ist ein Phänomen. Auch 23 Jahre nach ihrem riesigen Erfolg ist der Zauber um sie noch immer ungebrochen. Ihre Fans lieben den Musikclan aus Irland. Eine Liebe, die jedoch auch ihre Schattenseiten hatte. Das Küken von damals. Angelou Kelly ist dadurch sogar sehr krank geworden. Angelou Kelly, ich wurde eine Art Zombie. Das hat mir einen Schreck eingejagt. Nach vier, fünf, sechs Jahren großen Erfolges und vielen vielen Tourneen war ich an einem Punkt, dass ich so eine Art Zombie wurde. Das hat mir einen Schreck eingejagt, so Angelou Kellus traurige Beichte während der vierstündigen Walks-Doku die Kellü Familie, die Geschichte einer außergewöhnlichen Familie, die am vergangenen Wochenende im TV lief. Der Grund, die hysterischen Fans waren damals eine echte Gefahr. Sie verfolgten ihre Stars, wollten den Kellus nahe sein. Sogar auf ihrem privaten Hausboot. Manchmal sind sie sogar von der anderen Seite des Flusses zu uns herübergeschwommen, sagte Angelou Kelly. 20 Millionen verkaufte Platten, unzählige Konzerte und TV-Auftritte sind zwar toll, wenn sie zu Lasten der Gesundheit gehen, können sie jedoch auch schnell zu einer großen Belastung werden. Die Kelü-Familie verabschiedete sich 2002 von der Bühne. Die Familie zog die Reißleine. Im Jahr 2002 verabschiedete sich die Kelü-Familie zunächst aus dem Rampenlicht. Die Familienmitglieder gingen getrennte Wege. Bis jetzt. 2017 geschah endlich das, worauf ihre Fans 15 Jahre lang gewartet haben. Die Kelly-Familie feierte ihr Comeback. Zwar nicht mehr in der komplett gleichen Besetzung, jedoch eher noch mit ihrem unverwechselbaren so und. Mittlerweile sind sie alle älter geworden. Hoffentlich reicht das, damit sie nun besser mit dem Erfolg und dem Hype um sie zurechtkommen.